3, 2, 1 Heute im Review der Nike Tiempo Legend 9 Zusammen mit Sport2000 schaue ich mir also heute den neuen Nike Tiempo Legend aus dem Motivation Pack an. Wir wollen klären, was hat dieser Fußballschuh drauf und warum ist er wahrscheinlich der perfekte Fußballschuh für Abwehrspieler. Alle Fragen zum Schuh jetzt im Video. Viel Spaß beim Review. Two, one. Haben Sie bereits kurz angeteasert, der wahrscheinlich perfekte Fußballschuh für Abwehrspieler? Wir haben hier die neunte Generation des Nike Tiempo Legends, unter anderem am Fuß von ja, einem der besten Verteidiger, die es derzeit definitiv gibt. Hoffentlich wird sie wieder so sein, und zwar Virgil van Dijk. Das ist, wie gesagt, die neunte Generation und auch gleichzeitig die leichteste Generation. Nike sagt selbst, die Legende wurde leichter. Dieser Fußballschuh sollten viele von euch kennen. Ist ein Lederfußballschuh, deswegen hier ein sehr, sehr soften Touch. Keinen direkten Touch, wie beispielsweise beim Mercurial, sondern eher einen soften Touch. Eine Polsterung, was natürlich vor allem auch in der Abwehr zugutekommt, da man hier zum einen Ball sehr gut kontrollieren kann und zum anderen natürlich auch ein bisschen Schutz hat vor den Zweikämpfen. Ihr habt es gehört, wir haben hier einen Lederfußballschuh. Das heißt, das Obermaterial ist natürlich sehr, sehr flexibel, beziehungsweise auch ein sehr, sehr angenehmen Touch. Man kann ja auf jeden Fall sagen, dass es hier eine Polsterung gibt. Nicht der direkteste Touch, wie bereits erwähnt. Da wäre natürlich die Miköl-Variante die bessere Entscheidung. Nichtsdestotrotz wirklich einen sehr, sehr soften Touch. Extrem angenehm, auch der Komfort, der gehört durch das Obermaterial sehr, sehr weich. Was die Passform selbst angeht, kann man sagen True to Size bei diesem Fußballschuh, sprich eure normale Größe passt bei diesem Fußballschuh und da hier mit Lederobermaterial ausgestattet ist, kann man sagen von schmal bis leicht breiten Füßen sollt ihr bei diesem Fußballschuh definitiv keine Probleme haben. Das war es auch schon wieder zum Nike Tiempo Legend. Ich bin sehr gespannt, was euer Feedback zu diesem Fußballschuh ist. Lasst uns gerne mal einen Kommentar da, was eure Meinung ist. Wir lesen uns natürlich wie immer jeden Kommentar durch. Außerdem, falls ihr euch diese Fußballschuhe sichern wollt, der Link zum Sport 2000 Online Shop wie immer unten in der Beschreibung, falls ihr euch diese Schuhe zulegen wollt. An dieser Stelle, das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren. Und ihr kennt das Spiel, die Glocke aktivieren. Er bleibt ja auf dem aktuellen Stand. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt unsere Arbeit enorm. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao!